Die erste Frage, äh, oder eine Frage, die ja im Programm gestellt wurde und auch auf der Tagung oder auf der Konferenz hier präsent ist, ist selbstbestimmte Entwicklung überhaupt möglich? Schon bei Entwicklung ist ja immer, ähm, was meinen wir mit dem Begriff? Und ich bin Mitglied einer äh, Gruppe, die ähm, sich 2011 gegründet hat in Lateinamerika, so am Anfang als Begleitung der progressiven Regierung, also der linken Regierung, inzwischen eher kritisch stehend. Und wir haben genau das versucht zu untersuchen. Können diese korruptiven Regierungen in Ecuador, in Bolivien, in Venezuela, in auch ein Stück bei Argentinien und Brasilien, in Uruguay haben diese Regierungen und diese, diese Länder die Möglichkeit einen selbstbestimmten Entwicklungsweg einzuschlagen? Können sie aus dem ressourcenintensiven Modell, also Venezuela Öl, Bolivien Gas, äh, Ecuador Öl, können sie aus diesem Ressourcenmodell? Dann mache ich den Teil jetzt kurz, weil dann hat hier Also, der Punkt wäre nur, wir müssen diese Frage der Selbstbestimmungsentwicklung stellen. Ich möchte da ganz kurz noch einen Begriff erinnern, den Warden Bellow, den auch viele kennt aus der globalisierungskritischen Bewegung, vor 15 Jahren eingeführt hat: den Begriff der Deglobalisierung. Und Warden Bellow, damals Direktor des Focus on the Global South, ein Think Tank in Manila, hat ähm, argumentiert, er meinte nicht Autarkie, er meinte nicht Abschottung von Welten. Das ist ein Missverständnis. Walt Mello meinte, Deglobalisierung bedeutet, den lokalen und regionalen Konstellationen Spielraum zu lassen für eigenständige Entwicklung. Und was der Globalisierungsprozess macht über Freihandelspolitik, <lacht> über die Finanzmärkte, auch über imperiale Politik, ist genau diesen lokalen Räumen, die Möglichkeit zur Selbstbestimmung zu nehmen. Also heute Stichwort Indonesien, ich finde nicht so gut mit Afrika zum Beispiel, das müsst ihr nach, dann nachlegen. In Indonesien, das ja gefeiert wird als Wachstumsland und so weiter, das Wachstum in Indonesien wird erzeugt seit den letzten 15 Jahren über die Umwandlung von kleinbäuerlicher Produktion in große Plantagenproduktion von Palmen für den Weltmarkt. In jedem Lebensmittel ist heute Palmöl drin, weil es billig ist, weil man es nicht mehr verwendet. Das ist der Hype eines tollen äh, Entwicklungslandes in Indonesien und da hätte man gesagt bis heute, das ist Globalisierung und Deglobalisierung bedeutet erstmal nicht, den, die Subsistenzökonomie oder die Teil der Subsistenzökonomie der Bauern und Bäuerinnen ähm, zu Da komme ich schon zum Schluss und ähm, zu Alternativen. Erstmal, ich glaube, es ergibt sich aus dem Gesagten, die Imperial-Lebensweise in eine solidarische Lebensweise zu verändern, bedeutet erstmal sichtbar zu machen und dann auch real zu verändern, wie wir hier auf Kosten anderer leben. Und zwar gar nicht so sehr moralisch oder moralisiert, sondern erstmal als Strukturmerkmal, aber dann natürlich schon auch die Verantwortung annehmen, die wir individuell haben, die wir kollektiv als Gesellschaft haben. Also mein Punkt ist nicht, wenn wir jetzt alle grün äh, äh, äh, konsumieren oder so nett verzichten, dann haben wir es. Sondern wir ist sehr wohl bewusst, die himmlische Lebensweise ist eine kapitalistische Korruptionsweise erstmal. Ne? Ja? Aber natürlich hat das, muss sich das bestätigen im Alltag. Das zweite damit verbunden, das ist glaube ich auf der Konferenz hier völlig klar, Flucht und Migration als etwas zu thematisieren, was den eigenen Sinn von Menschen hat. Emanuel ist gerade mit seinem wichtigen Buch zur Flucht aus dem Kongo im Nebenraum zu verstehen und sichtbar zu machen in unserer Gesellschaft, warum Menschen hierher kommen müssen und was die Fluchtursachen sind und dass die Angst, die vermeintliche Angst nicht auf dem Dorf in Sachsen, Bayern oder Niederösterreich ist, die Angst vor den Fremden, sondern die Angst erstmal zurecht Recht erleben ist, die unter Lebensgefahr herkommt. Das ist eine gesellschaftliche Konstellation, wo wir immer wieder sozusagen das stark machen müssen. Das sind nicht nur die Geflüchteten oder die Flüchtlinge, sondern es sind ganz konkrete Menschen mit ihren eigenen Erfahrungen. So wie auch Menschen die Erfahrungen. Und da können wir, werden wir nachher in Diskussionen. Und der letzte Punkt, den möchte ich nochmal stark machen, weil das Buch von Andreas Casseja sehr stark an in der Diskussion ist, ähm, globale Bewegungsfreiheit. Ein Prinzip. Dass der Philosoph äh, Immanuel Kant 1795 äh, äh, in seiner guten zum ewigen Frieden formuliert hat. Nur zwei Gedanken, die ich noch mal reinbringe, die wahrscheinlich in, in, für viele eher sind. Kant hat in seiner Schrift zum ewigen Frieden als großer Aufklärer zwei Prinzipien formuliert. Und diese Prinzipien sind aufgeleuchtet im Sommer 2015, als Merkel gesagt hat, das schaffen wir. Das erste Prinzip von Kant war, dass ankommende Fremdlinge, ein bisschen altmodischer Begriff, aber der Text ist ja ein bisschen über 200 Jahre alt, die ankommenden Fremdlinge dürfen nicht feindselig behandelt werden. Das ist der erste Imperativ von Kant. Ein, ein wichtiger Test, ein ich wichtiger Imperativ. Und der zweite Imperativ von Kant, von seinem Kosmopolitismus ist, dass Menschen nicht feindselig behandelt und dass sie nicht abgewiesen werden dürfen, wenn sie in Lebensgefahr sind. Und eigentlich ist Kant ja tief verankert in unserer Gesellschaft. Also an das anzuknüpfen, dass das bürgerliche Selbstbild in unserer Gesellschaft so stark sich auf Kant bezieht und mit so einem Kantischen Argument der autoritären Wende, der Schließung unserer Gesellschaft äh, entgegenzustehen und für was einzustehen und deshalb halte ich damit schließlich diese Tagung und die Verbindung für so wichtig. Und manche sind hier, Berliner ist hier und viele andere, von 15 Jahre war es genauso wichtig, dass die globalisierungskritische Bewegung sich mit, Planet, mit den Black Planet-Kongressen, manche werden sich erinnern, der Globalisierungskritik und der ökologischen Frage gestellt wird, Auf vier Kongressen. Und auch hier diese Verknüpfung zu schaffen. Und mein Punkt wäre, unsere Aufgabe ist, neben der konkreten, <lacht> konkreten Politik mit und für Geflüchtete und mit der solidarischen Politik vor allem die Lebensweise hier ganz radikal äh, zu verändern. Vielen Dank für die ja, vielen Dank. Sehr, ähm, also ich habe einige, also sehr viele äh, Punkte schon notiert, die ich denke, dass wir nachher äh, in der Diskussionsrunde besprechen können. Ähm, ich ist sehr gerade gekommen und äh, werde ich Sie gleich vorstellen, einen Hinweis, äh, kurzer Hinweis für uns alle. Äh, Mache ich immer so zwischendurch dass wir auch denken, dass viele Menschen, nicht nur aus Afrika, momentan in diesem Moment, wo wir die Freiheit und diese Privileg genießen, uns zu versammeln und über die Probleme zu reden, dass sie gar nicht diese Freiheit haben, sich zu sammeln oder überhaupt zu migrieren. Und diese Konferenz, meine Meinung nach, Widme ich eigentlich diese Heroes, diese Herren, weil da sind Leute, viele Menschen auf der Flucht. Die werden immer kommen, egal wie hoch die Mauer ist. Jetzt zum Thema. Ähm, Lucia ist Gründungsmitglied und, und äh, Vorsitzende des äh, Migrantenbundesverband für Migration und Entwicklung in Berlin. Und ich glaube, sie arbeitet. Zum Thema, was Empowerment von Migrantinnen und Migranten angeht, also nicht nur, äh, also auch zu Hause. Außerdem sind sie Aktivisten im Bereich Dekolarisierung, Partizipation und Emanzipation, die jetzt auch versuchen, eine äh, Perspektive, glaube ich, der Migrantinnen und Migranten in die Diskussion reinzuwerden. Ich freue mich, dass du da bist und äh, ich bin gespannt. Ja, äh, guten Morgen und herzlich willkommen an alle. Ähm, genau, ich bin die Lucia Muriel, äh, ich komme gerade aus Berlin und äh, möchte erst mal sagen, dass ich mich sehr freue, euch hier in dem Saal anzutreffen und überhaupt auf der Konferenz, auch wenn ich gestern nicht da war. Ich hoffe, dass äh, die Konferenz nicht nur einen sehr, sehr guten Verlauf nimmt. Ich hoffe vor allen Dingen, dass äh, möglichst viele den Weg hier nach Leipzig finden werden, gestern auch gefunden haben, dass wir einfach auch von der Zahl richtig viel werden, viele Leute sein werden und vor allen Dingen aber hoffe ich natürlich, dass die Konferenz als Raum genutzt wird, um zu diskutieren, um auch einen Austausch zu mobilisieren, auch Gedankenaustausch, über die verschiedenen Perspektiven, die wir alle haben, die wir alle mitbringen, zu der ganzen Thematik, die Growth, Globalisierung, Kolonialismus. Ähm, weil ich glaube, das ist einer der wichtigsten Prozesse, die wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten hier in Deutschland sehr, sehr stark vermisst haben und vermissen. Der Austausch verschiedener Perspektiven ist eine wichtige Basis, um einen Dialog zu führen, eine Dialogkultur auch zu installieren. Die Dialogkultur wiederum ist eine der wichtigsten Elemente, um ähm, Visionen zu formulieren, zu entwickeln für unsere sehr, sehr komplexe Gegenwart, aber vor allen Dingen auch für die Zukunft. Und an die Zukunft müssen wir heute tatsächlich schon sehr intensiv denken und sehr intensiv damit beschäftigen. Es gibt keine Vision, es gibt keine perspektivische Arbeit für die Zukunft, wenn wir nicht genau uns mit unseren gegenwärtigen Verhältnissen auseinandersetzen und wenn wir nicht auch den Mut haben, den Blick auf die Vergangenheit neu zu konstruieren. Das ist ähm, erstmal vielleicht ähm, zur Einführung, was ist meine Position, von wo sozusagen, von welcher Position aus komme ich heute hierher und spreche, eine Ausgangsposition ist die Dekolonisierung. Das ist ähm, bei aller Sympathie, die ich auch hebe für die Degrowth-Bewegung oder auch die Globalisierungskritik. Natürlich bin ich auch ein Teil davon, von der Kritik. Ähm, auch äh, selbstverständlich an an den Imperialismus, den wir erleben, an dem Kolon Kolonialismus, Neokolonialismus, Postkolonialismus, wie man das auch nennen mag, den wir erleben. Aber in erster Linie denke ich, sollten wir uns ähm, vornehmen, das ist mit ein paar Sätzen nicht getan und auch nicht mit einer Konferenz oder auch nicht mit zehn Konferenzen, aber wir sollten uns wirklich vornehmen, uns, zur, uns der Dekolonisierung zu widmen. Und die Dekolonisierung beginnt interessanterweise in uns selber. Die beginnt damit, wie wir auf die Vergangenheit gucken. Und die beginnt auch damit, ähm, wen wir einbeziehen in den Blick auf die Vergangenheit. Mit anderen Worten, wir brauchen eine dekoloniale Geschichtsschreibung. Wir brauchen eine dekoloniale Erinnerungskultur. Ähm, ich, ich weiß, ich bin da äh, sehr wohl in der Reihe von vielen, vielen Aktivisten, die das schon auch seit Jahrzehnten mobilisieren, organisieren, voranbringen, diskutieren. Aber hier in Deutschland ähm, stehen wir ein bisschen sind wir nicht so äh, sozusagen Fashion. Ja. Wir sind ein Stück weit außerhalb dieses Streaming, dieses Diskurses. Und, ähm, aber genau das ist im Prinzip das, worüber ich sehr gerne mit euch in diesem Vortrag diskutieren möchte oder in dem Beitrag diskutieren möchte. Warum ist die Dekolonisierung? so eine zentrale Voraussetzung für alles, was die Degrowth-Bewegung implizit möchte. Und ich bedauere, dass das nur implizit ist, es ist nicht wirklich das Ziel der Degrowth-Bewegung, es ist nicht wirklich das Ziel der Globalisierungskritik. Die Dekolonisierung ähm, beinhaltet vor allen Dingen Themen wie White Supremacy und Rassismus. Rassismus, und zwar im Sinne von eine weiße Kontinuität, die die gesamten letzten 500 Jahre dominiert. Das ist eine Kontinuität, mit der wir aufholen müssen. Und, äh, ich äh, ich habe mich jetzt in den letzten Tagen in der Vorbereitung zu, den, zu der Teilnahme an dieser Konferenz ähm, nochmal stärker damit beschäftigt, was wird in den Theorien, was wird in den Ansätzen, in den neuen Konzepten, also sogenannte neue Konzepte diskutiert. Und mir ist aufgefallen, dass ähm, der... Blick auf diese weiße Kontinuität von Ausbeutung, von Kolonialismus, von Imperialismus, von Raub der Ressourcen, überall da, wo sie zu finden sind, alles das, was gebraucht wird, nur aufbaut auf diese White Super auf diese weiße Dominanz und eben damit zusammenhang auf der Basis von Rassismus. Auf der Basis von Rassismus ähm, werden die Beziehungen auch unter uns so bestimmt und zum Teil auch so weit aufrechterhalten, damit diese Kontinuität von Privilegien, die Kontinuität von ähm, von Hierarchie, von Horizontalität unter uns auch aufrechterhalten wird. Im Prinzip alles das passiert, was passieren muss, damit es aufrechterhalten wird. Zum Thema Migration und Flucht gibt es aus der dekorisierten Perspektive eigentlich nur zu sagen, dass wir einmal beginnen müssen, Migration als den Normalfall unserer Zeit zu sehen. Es gibt nicht ähm, eine Migration, die man mal so, mal so betrachten kann, mal gut, mal schlecht, mal problematisch, mal doch gewünscht, wir müssen einfach lernen, davon auszugehen, dass Migration der normalen Fall unserer Zeit ist. Und erst wenn wir anfangen, das auch so zu betrachten, werden wir feststellen, dass wir in einer Zeit leben, in der die Menschenrechte und gerade die Degrowth-Anhänger und die Kritiker der Globalisierung und so weiter, Sie sind sehr aktiv in der Verteidigung von Menschenrechten, auch mal hier, mal da und mal hier weniger und mal dort mehr. Das muss man auch genau betrachten. Aber dass da der Blick für die Verteidigung und die Sicherstellung von der Menschenrechte, von Menschen in Migration und in Flucht aus den Augen verloren wird, ja, aus dem Blick geraten die Menschen in Migration und in Flucht, denen stehen exakt die gleichen Menschenrechte zu, in der Qualität, im Umfang, in der Tiefe und im Ausmaß, wie wir auch selber für uns in Anspruch nehmen. Es kann nicht sein, dass Menschen, die das Privileg haben, hier geboren zu sein, im Norden geboren zu werden, dass ihnen die Menschenrechte... Mehr gehören als die Menschen, die sich auf den Weg machen. Egal von wo nach wo, von Süd nach Süd, von Süd nach Nord oder von Nord nach Süd. Ja, genau. Das ist ein Punkt. Der andere ist auch, dass wir auch diskutieren müssen, untereinander diskutieren müssen, dass wir auch damit erst einmal aufhören müssen, die Migration als eine Belastung zu sehen. Wenn wir uns genau anschauen, ich habe leider heute nicht die Zeit, aber ich würde mich gerne auch noch einmal in anderen Zusammenhängen mit euch da diesbezüglich zusammenzusetzen, aber wir könnten jetzt, wenn wir die Zeit hätten, ein Brainstorming machen und auch ein Flipchart mal sammeln, wie viele, wie viel Gewinn, wie viele Vorteile, wie viele Wachstumsanstöße, wie viele Entwicklungen durch die Migration in Euro, nach Europa gekommen sind. Was genau aus Sachsen wäre, was genau aus Leipzig geworden wäre oder geblieben wäre, gäbe es nicht die Migration es wäre wirklich keine Bilder die wir uns heute wünschen möchten ja. das heißt das ist in erster linie zu betrachten was gewinnt diese gesellschaft gerade europa durch die migration durch die dadurch sich verwurzelnde vielfalt es ist nicht eine vielfalt weil heute so und so viele People of Color hier im Raum sitzen und dann gehen wir wieder raus. Wir verwurzeln uns hier. Wir sind hier in der zweiten, dritten und vierten Generation, bestimmt noch länger, als das mir selber bewusst ist. Und das macht einen Riesenvorteil Vorteil aus. Das heißt, es werden Kriege geführt seit 500 Jahren kolonialistische Kriege imperialistische Kriege, und ich bin mit dem Begriff, ich komme aber gleich noch dazu, imperial auch nicht einverstanden, es sind imperialistische, kolonialistische Kriege, Überfälle, ähm, ähm, Besatzungen, die werden äh, umgesetzt, um den Zugang den kostenlosen, einfachen, mühelosen barrierefreien Zugang zu allen Ressourcen zu bekommen, die man braucht. Und hier sind wir sozusagen auch als Migranten, Migrantinnen gekommen. Und auch hier sozusagen bringen wir noch einmal eine Reihe von Vorteilen, mit der aber der Rassismus es möglich macht, dass diese Vorteile nicht als solche bewertet werden gesellschaftlich, nicht als solche wertgeschätzt werden sondern umgekehrt einfach die Perspektive umgedreht wird und wir als belastende Faktor, als belastende gesellschaftliche Faktor wahrgenommen werden. Das ist eine Perspektive, wenn man sich auf den Kopf stellt, kann man das so sehen. Aber da wir nicht mehr auf den Kopf stehen wollen, sondern auf den Füßen, mit dem Füßenkontakt zur Erde, werden wir diese Blickkontakt, diese Perspektive korrigieren muss. Ich weiß nicht, wie viel Zeit ich habe. Ich möchte deshalb noch. Habe ich noch ein bisschen? Fünf Minuten, okay. Ja. Man, also es ist immer besser, jemanden zu haben, der meine Redezeit äh, äh, kontrolliert. Also, ähm, einmal genau, als Anregung auch für die Diskussion möchte ich gerne hier lassen, wir können und dürfen den gesamten gesellschaftlichen Zusammenhang von Rassismus in keinster Weise und zu keinem Moment irgendwie aus unseren Rollen, aus unseren Diskursen verlieren. Wenn wir, würden wir das tun, würden wir sozusagen in bestimmter Weise die gleiche weiße Kontinuität auch äh, verankern und äh, absichern. Das kann nicht sein, das kann nicht unser Ziel sein, das kann nicht unser Interesse sein. Warum ich das auch sage, ist, dass wir einfach der Begriff, der, der, der, der Wahl, dieser Begriff und der Auseinandersetzung damit in der Vorbereitung von vielen Beiträgen hier auch sehr äh, gefehlt hat und sehr aufgefallen ist. Genauso mit dem Begriff Imperial. Ich finde das interessant, dass man heute von einer imperialen Lebensweise spricht und wenn man dann anfängt von der imperialen äh, äh, äh, Lebensweise zu sprechen, dass dann sozusagen auch Migrantinnen und Migrantinnen aus dem Süden, und dass auch der globale Süden dann auch in diesem Blickfeld geringt, und ich möchte ähm, nur ergänzen, dass wir von einer, wenn wir, also imperial hat sicherlich mit dem Blick zu tun, dass wir von Imperien beherrscht werden, aber es geht um eine imperialistische Politik, es geht um eine imperialistische ein imperialistisches Gesellschaftssystem, in dem wir uns bewegen. Das ist deswegen wichtig, dies zu betrachten, weil erst diese Imperialismuskritik erlaubt uns den Blick auf oben und unten, auf, auf reich und arm, auf draußen und drinnen und auch auf schwarz und weiß. Und das ist äh, tatsächlich in der Tat für aus, meiner, äh, aus meiner Perspektive sehr wichtig, weil wir nicht vergessen können, dass wir heute eine Einwanderung von vielen oder von Menschen überhaupt ob viel oder nicht aus dem globalen Süden nach Europa beobachten, die äh, genau aus den Ländern kommen, in denen Belgien Frankreich, Großbritannien, Spanien und Deutschland in den letzten zwei, drei Jahrhunderten, das ist noch gar nicht so lange, ja, das müssen wir nicht vergessen, wir reden nicht von Jahrtausenden zurück, sondern in unserer ähm, Gegenwart die brutalsten Verbrechen begangen haben. Nicht nur, weil sie vielleicht äh, menschlich und psychisch äh, sich pervers entwickelt haben, sondern weil es eben um die Sicherstellung ihrer Ressourcen ging, weil es darum ging, den Reichtum für den Norden zu sichern. Und zwar so zu sichern, dass hier keine Probleme auftauchen, dass hier keine Armut, keine, keine Mangelerscheinungen, keine Hungerkatastrophen und so weiter äh, zu beklagen sind. Die, ja, genau, also. Einfach, genau, nochmal dieser Hinweis auf die historische Betrachtung, nicht nur woher der Reichtum kommt, sondern wie dieser Reichtum entstanden ist, um da wirklich sehr genau zu analysieren, wie war das möglich, dass der Reichtum hier akkumuliert wurde in den letzten Jahrhunderten und woanders die absolute Armut hinterlassen worden ist. Der Sprache. Ich hatte auch in der Vorbereitung den Hinweis e bekommen, ähm, wie sollen wir auch in unserer Sprache ähm, genauer sein oder ein bisschen diskutieren, müssen wir auch, meiner Meinung nach, sehr stark uns auch damit beschäftigen. Es wird viel von dem Kampf gegen die Fluchtursachen gesprochen. Ja. Da einfach schauen, wo ist das eigentlich mit den haben diese Ursachen von Flucht, wirklich begonnen? Gegen wen müsste man denn da eigentlich kämpfen und gegen was? Ähm, da denke ich auch, gibt es ähm, im öffentlichen Diskurs, auch in den kritischen Diskursen, eine Reihe von ähm, noch lange nicht ausgereiften Blicken und Diskursen, auf die wir stärker achten müssen und ich hoffe, ich sehr viel Erwartungen darin, dass wir darüber auch in der nächsten Zeit diskutieren werden können. Vielen Dank.